Der steirische Herbst widmet sich den Umbrüchen und den Ängsten unserer modernen Zeit. Das nicht erst seit letztem Jahr nicht erst seit Corona, sondern es gehört zur DNA des steirischen Herbst, dass wir uns genau diesen Fragestellungen künstlerisch nähern. Im heurigen Jahr kulminiert dieser Gedanke in einem neuen Format Paranoia TV. Als in Graz bin ich sehr stolz, dass wir bereits zum zehnten Mal der exklusive Sponsorpartner vom Steirischen Herbst sein können mit unseren Verkehrsmitteln, mit den Bussen, die gebrandet sind. Wir fahren bis zum 18. Oktober mit unseren Bussen. Schauen Sie sich das an, unterstützen Sie den Steirischen Herbst, freuen Sie sich, dass es dieses Kulturevent in Graz gibt. Alles Gute!